Die Wonderwall ist die innovative Wandlösung, womit du deinen Trainings- und Therapieraum optimal nutzen kannst. Das Einzigartige an der Wonderwall ist, dass es ein multifunktionelles Trainingsgerät ist, wo du in den Bereichen Functional Fitness, Mobility und Regeneration trainieren kannst und die dir platzsparende Möglichkeiten liefert, deine Trainingsgeräte aufzubewahren. Sie besteht aus einzelnen Wandelementen, die du entweder aus 30, 60 oder 90 cm Breite ganz individuell nach deinen Anforderungen kombinieren kannst. Über das einzigartige Schienensystem lassen sich die Adaptionen horizontal und vertikal punktgenau für deine Kunden und Patienten einstellen. Die Wonderwall lässt sich individuell und flexibel in dein Raumkonzept integrieren und sie gibt es in unterschiedlichen Farben und Designs. Ein Highlight aus dem funktionellen Training ist der Multi-Ausleger, der mehrere Geräte in einem vereint und wo du mit wenigen Handgriffen aus einer Klimmzugstange, einem Bauchmuskeltrainer oder auch eine Dipstation machen kannst und der es dir ermöglicht, auch noch weitere Geräte wie zum Beispiel den Schlingentrainer zu befestigen. Ein weiteres Highlight ist der Multifunktionshaken, bei dem du auf verschiedenen Höhen unterschiedliche Geräte befestigen kannst. Ob im therapeutischen Bereich ein klassisches Widerstandsband, im funktionellen Bereich zum Beispiel den HRT-Trainer oder auch im großen Stil das Battle Rope. In den Bereichen Mobility und Regeneration lässt sich optimal mit der Faszienrolle und mit der Dehnrolle arbeiten. Im Bereich der Regeneration gibt es noch weitere Tools, die sich perfekt an der Wand befestigen lassen, wie die Trägerrolle, das Trägermodul oder auch das Duoholz. Ein weiterer Vorteil ist, dass neben dem Training dein Raum immer optimal aufgeräumt ist, weil jedes kleines Gerät seinen Platz an der Wand hat. Dazu zählen unter anderem der praktische Aufnahmebügel, die Tableaus und die Bosu-Wandhalterung. Die Wonderwall als platzsparende Raumlösung lässt sich im Übrigen optimal erweitern durch das Traversensystem, womit du die Möglichkeit hast, funktionelle Trainingsgeräte frei im Raum zu nutzen und gleichzeitig den Boden freizuhalten. Die Wonderwall bietet dir verschiedene Trainings- und Anwendungsmöglichkeiten, sowohl im Einzel- als auch im Gruppentrainingsbereich. Von Therapie bis Training ist alles möglich.